Das ist mein Pass. Dieser Pass ist abgelaufen. Und zwar am, am 18.01.2014. Was tue ich jetzt? Wie kriege ich einen neuen? Was muss ich machen? Wo muss ich hingehen? Internetfragen. Mabache, TV. Fangen wir am besten an mit der Frage Pass. Erneuern. Oh. Ach, erneuern. Richtig schreiben und... Äh, ja, Wien. Weil in Wien sind wir. Sehr gut. Reisepass für österreichische Staatsbürgerinnen. Wien. Pass-Service. Probieren wir gerne mit dem ersten. Reisepass für Wien. Antrag stellen Informationen zu Reisepass im Brauche ich leider nicht mehr. Voraussetzungen. Brauche ich habe schon einen Reisepass. Fristen, Termine. Zuständige Stellen. Passservice. Magistratische Bezirksämter. Da haben wir uns einen neuen Tab auf. Das schauen wir gleich. Erforderliche Unterlagen. Alter Reisepass vorhanden, nicht mehr als 5 Jahre abgelaufen. Das ist meins. Sie besitzt einen alten, nicht mehr abgelaufen, alter Reisepass. Ein aktuelles Farbpassbild. nicht älter als 6 Jahre. Dem Passbildkriterien entsprechend. Shit. Okay, wow. Okay. Okay, warum schauen die Fotos immer hübscher aus als die fertigen, die man dann kriegt? Gut. Das wird kompliziert. Angetragen, bei Namensänderung wurscht, bei Unklarheiten zur Namensführung, Schreibweise, bla bla bla, bei gewünschtem Eintrag akademischen Grad, das ist A vorbei, Auslandsösterreicher. Ja. Staatsbürgerschaft, so also gut Wichtiger Hinweis. Verhandlung vor allem in okay. Ja, gut. Das heißt, ich brauche nur ein Foto. Und wo sind die Passämter? Ah. Öffnungszeiten 8 bis 13, okay. Wartezeiten in den Passservicestellen der Magistratsämter. Uh. Okay, im 10. gehen wir nicht, im 20. auch nicht, da haben wir im 11. wohnen, wird es wohl der 11. Wunderbar. Am Platz. Was mache ich jetzt nun? Passfotos. Pass. Bilder. Wien. Ja, nachdem ich jetzt. Äh, im Internet noch einen Fotografen rausgesucht habe, dort angerufen habe und gefragt habe, ob es auch rollstuhlgerecht ist, mache ich mich am Weg dahin, hier bin ich, und werde scheinbar schon erwartet. Hallo. Ja. Haben wir telefoniert? Ja, ja. Martin, ich, ich, nein, ich dokumentiere das nämlich auch meinen YouTube-Kanal Okay. den Prozess, wie bekomme ich einen Pass, was muss ich machen. gerade noch vor der Linse, jetzt schon im Computer und wird schon bearbeitet. Ein paar schnelle Schüsse mit der Kamera und die Sache war gegessen. Jetzt warte ich nur noch auf die Ausarbeitung und auch die schaut rucki schnell aus. Und dann geht's ab zum Passabt. Und dann heißt wahrscheinlich warten. Jetzt mit den Passfotos in der Tasche, Geht's ab zum Passamt und ich hoffe, es wird nicht allzu lange dauern dort. Okay. Passamt. Passamt ist das nächsten Gebäude. Haben Sie sind Sie die Beleitperson? Ja. Ja. Ja. Dann müssen Sie bitte rübergehen und das äh, fertig machen alles ja. Was ich ja, machen alles? also Sie wollen einen neuen Reisepass haben. Ich habe einen alten, ich brauche eine neuen. Einen, einen neuen Reisepass? Genau. Ja, schauen wir mal. Man ja. kommt schon barrierefrei rein, oder? Nein, Ins da müssen Passamt. Sie bitte warten, dann kommt jemand dann daher. Das ist eine Astapliss. Ja, nicht, müssen Sie bitte da warten. Ja, danke. Ich, ich rufe nur an. Danke. 8. Okay. Das ist nur so 8 bis 1 jeden Tag. Ja. Und außer am Donnerstag ist bis 17:30 Uhr. Okay, und wenn oder ich Sie morgen. Haben, oder Sie haben einen Online-Termin. Mhm. Oder Sie machen sich einen Online-Termin aus, dann okay. können Sie auch bis halb 4. Ich okay. glaube, das haben Sie sicher übersehen gehabt. Gell? Es ist das... ja dort gestanden, man kann, man muss aber nicht. Online-Termine. Äh, nein, Deswegen? Online das müssen Sie schon machen. Ist aber nur... Nein, es steht auf der Seite. Man kann sich einen Online-Termin machen, ja. man muss aber nicht. Ja, aber nur während den Öffnungszeiten von Ja, genau, ich weiß, ja, ja. ja. Ähm, gesagt, und was heißt das jetzt für mich, Ich nicht morgen wieder kommen? Das heißt, sie müssen kommen, oder sie kommen morgen, aber nur von 8 bis 1. Ja, das verstehe ich. Schauen sie, in Wohin? sie kommen wieder hierher, weil es ja barrierefrei ist. Mit einem Aufzug kommen Sie wieder hierher, mhm. wird wieder angerufen und es kommt jemand von na, vom Passamt her. Okay. Weil es werden ja Fingerabdrücke ja auch abgenommen. Juhu. Ja? Da kommen Sie wieder okay. her mit der Begleitperson, mit Ihren mhm. Unterlagen. Haben Sie Dokumente mit? Auf. Ich habe den Pass mit und neue Fotos. Okay, genau. Da kommen Sie bitte wieder hierher. Okay. Und dann wird dann jemand rüberkommen Super. vom Passamt und wird dann da gemacht. Mhm. Und bei mir dann zahlt. Ich gebe so, ich äh, nutze ab und an ganz gern den Behindertenbonus der hat aber heute nicht gezogen. Es gibt außerhalb der Eröffnungszeiten keinen Service, auch nicht für mich. Ist schade, aber okay. Was nicht so ganz okay ist, das Passamt ist doch nicht barrierefrei. Das heißt man muss im ja, Bezirksamt-Kundenzentrum da stehen bleiben und dann wird jemand äh, rauf telefonieren und dann kommen sie mit Fingerabdruck, und alles drum und dran. Das werden wir dann morgen sehen. Also wie lange dauert es einen Pass zu beantragen? Ich habe heute begonnen um, um gut Mittag, 12 Uhr. Heute ist Montag. Um 12 habe ich begonnen, jetzt ist es Viertel zwei. Und, und ich habe keinen Pass, aber Fotos. Morgen Vormittag werde ich wieder hierher gehen und versuchen, meine Fingerabdrücke an den Mann zu bringen. Also, bis äh, später. Heute ist Dienstag, Tag 2, ähm, auf der Reise zu einem neuen Pass. Ich bin wieder beim äh, Magistrat im 11. Bezirk. Ich gehe durch den Innenhof oder Hinterhof rein, wo der Lift ist. Und diesmal bin ich äh, innerhalb der äh, Öffnungszeiten und ich habe die Assistenz mit. Also müsste eigentlich alles klappen. Ja, wir sind ja im einem der Amtszimmer. Nicht im Passamt oben, weil das ist ja nicht barrierefrei. Am Computer ging jetzt alles schnell. Fingerabdrücke, wie ihr sehen könnt, habe ich brav abgegeben. Ich durfte nicht den Prozess filmen. Ich glaube, der junge Mann wollte nicht gefilmt werden. Und da im Amt ist, kann er ja leicht sagen. Man darf hier nicht filmen. Ist auch okay. Und was ein bisschen scheiße ist, die neuen Passfotos. Die müssten eigentlich wissen, dass hinten alles weiß sein muss. Und ich habe ihn ja auch gefragt, dem Fotografen, ob das was macht, dass man die Rückenlehne sieht. Scheinbar tut's das. Der Herr vom Magistrat ist jetzt drauf zu seiner Chefin und fragt noch, ob die Fotos genommen werden können, oder nicht. Wenn nicht, muss ich wieder zum Fotografen und neue machen lassen. Das ist ziemlich beschissen. Immerhin sind das zertifizierte Passfotografen gewesen. Yeah! Die Fotos können genommen werden. Wir müssen keine neuen Fotos machen. Das heißt, jetzt wird gerade mein Behindertenausweis kopiert, weil wir müssen sie wieder zulegen, damit der Amt vom Werk im Pass eingetragen werden kann, dass ich behindert bin. Wenn es nicht drinsteht, sieht man das ja nicht, wenn ich meinen Pass hergebe und ich vor der Person stehe. Deswegen muss das auch drinstehen. Sonst könnte es ja nicht echt sein. Schräge Bürokratie. Aber egal. Ich glaube, ich habe jetzt alles getan, was ich tun kann für einen neuen Pass. Jetzt heißt es warten, bis die Post die allen was bringt, auch mir was bringt. Und zwar einen neuen Pass. Ja, es ist Freitag, gegen 11 Uhr circa hat's geläutet, und der Briefträger war da. RSB ist das magische Zeichen für Post vom Amt in Österreich. Und das heißt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Strafzettel ist, sondern der heiß erzählte Pass. Ja! Ach. Er riecht wie ein neues Auto. Hm. Er verliert noch, Teile. Okay. Uh. Oh mein Gott. Das Foto ist so hässlich warm. Das kann ich echt gar nicht sagen. Wo ist der Fingerabdruck? Wo ist mein Fingerabdruck? Wo ist mein Fingerabdruck? Ich. Uh, das ist cool. Magistrat der Stadt Wien, MB, äh, MBA für den Bezirk. Besonderes Kennzeichen. Rollstuhlfahrer. Körperbehindert. Amtlich eingetragen. Yes! Amtlich eingetragener Behinderte. Was kann. Der moderne Behinderte mehr wollen. Aber ich sehe keine Fingerabdrücke. Ich dachte, wie kommen die da rein? Hm. Das ist enttäuschend. Der neue Pass. Der ist da ist er. Das heißt, äh, Montag entschieden, dass ich meinen Pass brauche. Dienstag, das zweite Mal beim Passamt. Äh, weil ich beim ersten Mal zu spät war. Fotos gemacht äh, und fix fertig. Heute ist Freitag. Es geht wirklich rucki äh, zucki. Und das ohne extra äh, Schnellgebühren. Und gekostet hat ein kleines Vermögen. Ich glaube, so 76 Euro oder irgend sowas. Ja, das war's. Der passt. jetzt wisst ihr, wie es funktioniert. Ähm, wir sehen uns nächsten Freitag wieder, hier auf Marbacher TV, eurem Infokanal. Bis dahin, für das Wochenende. Und der ist dann gültig bis 2025. Und ich hab mir schon gedacht, letztes Mal, Scheiße, 2014, der ist so lang noch geliebt. Wenn jetzt war, jetzt war 2014, fast 10 Jahre meines Lebens weg. Und wenn dieser Pass abgelaufen ist, sind weitere 10.000, 10 Jahre meines Lebens weg. Und langsam, aber sicher, wir wir Alt.